Hallo und herzlich Willkommen zu Poetry Club. Ein Gedicht pro Woche. Dies ist die erste Folge der dritten Staffel und sie trägt den Titel Der König. Das ist ein Gedicht aus dem Jahre 2022 und aus der Kategorie Philosophisches. Ja, hallo nochmal. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ähm ich äh, hatte eine arbeitsreiche, aber doch auch angenehme Woche. Und ähm, ja, äh, ich würde sagen, wir machen mal äh, in dieser Staffel gleich so weiter, wie wir in der letzten aufgehört haben. Und zwar mit hey, klar. Klar. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, auf meine Gedichte zuzugreifen, darin zu stöbern, sie zu lesen, sie da dann auch zu bewerten. Und das geht zum Beispiel über die Kommentarfunktion oder über mein Gästebuch oder ihr schreibt mir eine E-Mail oder, oder, oder. Ihr habt die Möglichkeit, auf meine sozialen. Kanäle zuzugreifen und ähm, da könnt ihr mir dann auch äh, jeweils folgen ähm, und ihr könnt natürlich auch äh, den Podcast hören und ähm, dadurch die, durch alle Folgen äh, durchstöbern. Und ihr könnt auf der Unterseite des Podcasts natürlich auch, wenn ihr das wollt, spenden. Außerdem wäre ich sehr froh, wenn ihr diesen kleinen Podcast abonnieren würdet und wenn ihr ihn dann auch ehrlich bewertet. Heute geht es darum, wie manche Menschen ihre Macht ausnutzen, um ihre eigenen Wünsche umzusetzen. Der König Der König sitzt auf seinem Thron, herrschaftlich und voller Hohn, für die, die ihm sind untertan, sein Handeln grob und stets grausam. Geadelt wird, wer ihm gefällt, und passt genau in seine Welt, Getriezt wird der, der nicht konform, sein Kastendenken ist enorm. Schaffst du es in sein Umfeld rein, musst du sehr klug und vorsichtig sein. Denn fehlt dir das wichtigste Attribut, spürst du sehr bald dann seine Wut. Der König will als Untertan nur Frauen, will mit ihnen seinen Staat aufbauen. Gehörst du nicht zu diesem Geschlecht, machst du's dem König niemals recht. Er findet Mittel und auch Wege, Egal wie sehr man sich aufrege, seinen dummen Plan auch durchzusetzen, den Fachmann durch eine Frau ersetzen. So sitzt er da auf seinem Thron. Die Untertanen warten schon, dass er alsbald abdanken mag, denn das wird dann ein Feiertag. Ich kenne tatsächlich einen Mann, der seine berufliche Position dazu nutzt, sich mit jungen Frauen als Mitarbeiterinnen zu umgeben. Dafür werden dann auch Männer von ihren Arbeitsplätzen entfernt, natürlich immer unter dem Vorwand, dass die Frauen besser für diese Tätigkeit geeignet sind, egal wie plausibel diese Erklärung ist. Ich finde diese Vorgehensweise grotesk. Ich bin bestimmt nicht frauenfeindlich. Dieses Verhalten schadet aber in meinen Augen dem Gedanken der Gleichberechtigung. Wie seht ihr das denn? Ja, das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Damit geht es jetzt auch schon in die dritte Runde. Das heißt, zwei Jahre sind jetzt schon vorbei. Und ich würde mich... Unheimlich freuen, wenn ihr auch weiterhin äh, diesem kleinen Podcast gewogen bleibt. Ähm, erzählt es vielleicht auch weiter im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, in der Familie, ähm, denn ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Hörerschaft noch ein bisschen wächst. Ähm, ja, ich wünsche euch bis zur nächsten Woche, wenn es dann wieder heißt, Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche, eine schöne Zeit, habt viel Spaß, habt schöne Tage und vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao, euer Thorsten.